Gut, herzlich willkommen zurück im Plenum der IT-Beschaffungskonferenz 2021. Es freut mich sehr, dass Sie so lange geblieben sind. Ich hoffe, Sie hatten spannende Fachsessions. Ich selber hatte das ja auf jeden Fall. Ich war in der Cloud-Session und der Nachhaltigkeitssession, Sehr interessante Diskussionen. Ähm, an dieser Stelle kurzer Reminder, falls Sie noch nicht die ähm, Vorträge beurteilt haben, Feedback gegeben haben, machen Sie doch das bitte, laden Sie doch die Mobile-App runter und dort können Sie Ihr Feedback abgeben zu diesen Fachsessions und dann wissen wir, was wir nächstes Jahr noch besser machen können und wie wir die Honorare der Speaker da berechnen werden. Alles also, Gut, also auf jeden Fall, jetzt freut es mich zurück im Plenum. Ähm, unser quasi letzter Referent zu begrüßen, der Höhepunkt des Tages, nicht ganz, aber ähm, mit Frau Amhert zusammen äh, würde ich das schon sagen, weil SIMAP kennen alle in diesem Raum. Bin ich überzeugt, alle kennen SIMAP.ch, quasi die berühmteste Plattform in der Beschaffungsszene. Und Sven Kanonika ist da und wird uns nun äh, den aktuellen Stand über das Kiss SIMAP oder Kiss SIMAP ähm, Projekt berichten. Ein Projekt, das auch schon in den Schlagzeilen war, jedenfalls das Vorgängerprojekt. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank und jetzt sind wir gespannt. Ja, danke Ihnen, Herr Schürmer. Äh, willkommen. Äh, ich bin einer der vier äh, Vertreter der Kantone im Verein, äh, im Vorstand vom Verein SIMAP und äh, habe die Rolle auch vom Auftraggeber, also offiziell diese Rolle vom Auftraggeber für das neue Projekt. Simap äh, ist, wer vielleicht nicht arbeitet drauf, äh, die elektronische Plattform für das öffentliche Beschaffungswesen, wenn wir äh, plus oder minus alle eine Ausschreibung, hauptsächlich im internationalen Bereich, machen, dann müssen wir das auch auf Simap ausschreiben. Jetzt diese äh, aktuelle Plattform ist langsam schon fast, fast äh, 20 Jahre alt, äh, nicht ganz, aber äh, sie ist leider oder vielleicht zum Glück äh, am Ende ihres äh, Lebensdauer und muss ersetzt werden. Äh, viele wissen es, wir haben es schon versucht einmal im 2018 und 2019. Äh, wir dachten, dachten dort mal, dass wir ein Standardprodukt kaufen können und so anwenden, vielleicht anpassen. Aber es hat leider nicht ganz geklappt und äh, das Projekt musste abbrochen werden. Also das Neue. Projekt, also für die neue Plattform heißt nicht wieder Simap, sondern Kiss Simap. Das ist der Name vom Projekt, weil in diesem Namen ist eine ganz klare Botschaft darin. Also das Kiss ist Keep It Simple, einfach, einfach, einfach, bitte einfach. Und das Logo ist auch äh, signifikativ. Also ist auch äh, so, dass man äh, unterzeichnen will, äh, die, dass man Schritt nach Schritt und dann vorwärts geht. Aber hauptsächlich nur Step by Step vorwärts. Wie gesagt, die heutige Plattform wird nur noch bis Ende 2023 gewartet. es ist nicht möglich weitergehen. Also müssen wir unbedingt etwas Neues kriegen. Der wichtige Ziel, also das wichtigste Ziel, ist, dass man eins zu eins äh, diese Funktion, die die wir heute haben und brauchen, ersetzen können. Äh, dass wir auch die neue Gesetzgebung unterstützen können mit dem neuen System. Dort ist auch relativ viel gewechselt und dass man eine einfache, klare, intuitive Bedienung garantieren kann. Das gilt auch als weniger Supportbedarf in die Zukunft für uns. Es gibt aber auch weitere Ziele in der Realisierungseinheit EIS, also dass die Arbeit, die sofort macht, machen werden muss, die elektronische Offerteinreichung upload, qualifizierte digitale Unterschrift verwenden, die Einladungsverfahren, selektives Verfahren besser zu unterstützen. Dann äh, das TED, das ist die äh, europäische Plattform, äh, ist auch in Wechsel. Das heißt, wir brauchen auch eine Anpassung von den verschiedenen Formulare, dass es äh, kompatibel wird mit, mit, mit dem TED. Und äh, Schnittstelle für künftige Erweiterungen. Also es gibt verschiedene Realisierungseinheiten, wie gesagt, am Anfang nur das Basic und alle exotische und nice to have Lösungen und äh, Anpassungen kommen dann in einen zweiten, dritter oder vierter äh, Schritt. Das Projekt ist eigentlich schon anderthalb Jahre im Lauf, offiziell gestartet im Januar 2020. Äh, unser Geschäftsführer Adriano Moser, der mich anschaut, weiß eigentlich etwas früher, weil während der Weihnachtsferien musste er schon arbeiten und anpassen. Aber offiziell ist äh, ein, ein anderthalb Jahr, dass man arbeitet an diesem Projekt. Heute sind wir heute hier. Äh, anderthalb Jahre Arbeit, aber immer auf Kurs. Also im Moment ist es perfekt, ist alles gut gelaufen, gut gearbeitet, aber es geht noch lange. Das wichtige Teil ist hier, das kommt jetzt noch mit der Realisierung, also in, im Herbst, Oktober ungefähr, beginnt die Realisierungsarbeit äh, äh, und dann. Äh, bis Mitte 2023, das, äh, äh, das Wechseln vom, vom System äh, sechs Monate äh, Parallelbetrieb und dann sollte eigentlich das, das neue äh, System im Betrieb sein. Mehr im Detail, man kann das so sehen, also die echte Arbeit kommt jetzt hier hä? Meilensteine, Schritt nach Schritt, langsam, aber es geht und, und äh, hier ist der große Teil fertig, aber es geht auch noch künftige Schritte. Also das Projekt wird eigentlich bis 2026 äh, weitergehen. Und dann können wir in Pension gehen, dann ist es Zeit. Aber im <lacht> Moment <lacht> braucht noch etwas. Es ist eine relativ große Gruppe von, äh, in der Projektorganisation. Also es sind viele Leute, nicht nur eine kleine Gruppe an der Arbeit. Hier ist die Projektorganisation. Also Sie sehen, es gibt verschiedene... Äh, Anwendervertreter, die Beschaffungsstellen sind dabei, die, äh, die Wirtschaft ist aber auch dabei, also wer, wer die Angebote stellt, ist, ist dabei und äh, Verbände sind dabei, also es ist relativ aufwendig, aber äh, ich denke, dass man eigentlich ein breites Spektrum von Akteuren involviert hat, in dieser arbeit und äh, ich denke dass die ähm, wie sagt man äh, die interessen die interessen von alle am schluss wahrscheinlich einfließen können ins projekt Okay. gestützt ist die arbeit auf eine methodik wir haben auch wie andere projekte heute äh, erwähnt mit HERMES, also die Projektmanagement-Methode, Entwicklungsmethode, eine bestehende, ohne etwas zu erfinden, arbeiten wir mit diesen und zwar mit, mit einer agilen Entwicklung, unterstützt auch mit Scrum, also mit diesen Sprints, die... Ähm, regelmäßig äh, zu gewissen Themen äh, intensiv arbeiten, äh, arbeiten äh, werden. Okay. Die, äh, ein, ein Vorteil einer gegebenen Methode ist auch, dass man die verschiedene Rolle auch ganz klar hat und diese verschiedene Rolle auch Besitzen kann mit, äh, mit Leuten, die das äh, hoffentlich die das können. <lacht> Und das ist, das ist äh, eigentlich der äh, wichtige Teil von heute. Wir haben eine Webseite ww.kissimach.ch. Äh, hier können Sie mitreden. Es gibt ein Forum, Sie können hier äh, Alles sehen, wann es äh, begonnen hat, zu welchem Standpunkt das man ist, welche Meilensteile kommen und bislang es, äh, wie, wie es äh, der Fortschritt ist. Und Sie können mitreden. Also alle Inputs, alle Vorschläge, alle äh, Wünsche ja, oder auch Reklamationen, wenn es gibt können sie mit uns also mitteilen und sie kriegen eine antwort oder wir können diese sache okay ist interessant also werden wir das zum äh, richtigen zeitpunkt äh, äh, äh, äh, anschauen und sie sehen auch wer dabei ist im Projektteam. leider äh, fehlen noch einige Leute, also die, die Unternehmen, die Firma, die jetzt entwickeln mit uns, das sind die zwei Schweizer Firma äh, Unic AG und Pegasoft AG. Also dort hatten wir auch etwas Glück bei der Ausschreibungen, dass am Schluss äh, zwei Schweizer Firma gewonnen haben. Äh, fehlen noch hier mit den äh, Fotos Portrait, aber äh, das Projektteam ist hier äh, auf, äh, aufgeschaltet. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Heute fehlen vielleicht noch 490 Tage. Das ist ein ältere Slide. Aber äh, im Prinzip das Einzige, das äh, wichtig ist. Wenn Sie etwas wollen wissen, www.kissimab.ch Okay. Und mit dem habe ich eigentlich grundsätzlich äh, fertig mit der Präsentation. Merci. Vielen Dank. Danke. Ja. Vielen Dank, Sven Kanonika. Ähm, Sie haben vielleicht noch kurz Zeit für ein, zwei Fragen, die aus dem Publikum von Interesse sein könnten. Also ich habe auch einige, aber vielleicht haben Sie schon Vielleicht eine kurze Einstiegsfrage. Sie haben gesagt, eben beim ersten Projekt hat man eine Standardsoftware beschaffen wollen. Was war es jetzt? Ist es auch eine Standardlösung oder ist man da flexibler? Nein, das ist eine Schneiderarbeit, eine Kleidung auf, auf Masse gemacht. Individualsoftware? Also, ja, also das ist eigentlich der Normalfall dass man etwas entwickelt und aufbe, äh, bearbeitet auf, aufgrund von das, was man überhaupt nötig hat. oder im Prinzip. Das Problem war letztes Mal, äh, die, eine Standard europäische Lösung mhm. äh, zu schweizerisieren. Oder, das war eigentlich das große, große Problem. Mhm. Vielen Dank. Also hat man Learnings, eben auch dieses Community-Building ist sicher auch eines der Learnings, noch stärker. Feedbacks entgegenzunehmen. So wie es aussieht, gibt es keine Feedbacks hier in der Runde. Nehmen wir das positiv entgegen und eben wie gesagt, alle sind eingeladen, sich online zu äußern. Ist das richtig? Gerne, ja. Also wenn Sie <lacht> etwas wissen wollen und wünschen oder einfach so ab und zu mal hineingehen und schauen, wie der Fortschritt <lacht> ist, wie gesagt, im Moment läuft alles wie eine Schweizer Uhr und wir sind sehr zufrieden. <lacht> Sehr gut. Ja, das, in dem Fall wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg und Merci. werden dann in dem Sinn hoffentlich 2023 dann das neue Layout, das neue Applikation sehen. Müssen wir unbedingt, <lacht> ja. <ist> gut. <lacht> also, alles Gute, viel Erfolg.